Bisher war es immer so, wir haben entweder eine Wertetabelle gehabt oder die Funktionsgleichung und haben dann anschließend den Funktionsgraphen gezeichnet. Logischerweise geht es auch andersrum. Also ihr kennt den Funktionsgraph und wir suchen die Funktionsgleichung. Und das probieren wir hier mal. Ganz allgemein müsst ihr wissen, das findet ihr auch bei euch in der Merkhilfe, haben lineare Funktionen die Form m x plus t. Also das nennt man die allgemeine Form. Und wie schon gesagt, steht sowohl in der Merkhilfe der Wirtschaftsschule als auch in der Merkhilfe der Fosboss. Sucht es doch einfach mal, das ist gut, wenn man weiß, wo das steht. So, wenn ich jetzt die Funktionsgleichung aufstellen möchte, dann muss ich immer meine Steigung m bestimmen und den y-Achsenabschnitt klein t. Es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten, Varianten. Ich zeige euch mal eine, wie man das aus dem Funktionsgraf ablesen kann. Also fangen wir doch vielleicht mal an mit dem y-Achsenabschnitt t. So, den habt ihr sicher schon erkannt. Der ist in diesem Fall genau in dem Punkt 0,2. Also ist der y-Achsenabschnitt gleich 2. Dann brauchen wir eigentlich nur noch unsere Steigung, klein m. Vielleicht erinnert ihr euch, wie man die Steigung ermitteln kann. Man zeichnet sich irgendwo auf dem Funktionsgraf ein Steigungsdreieck. Also wir gehen 1 nach rechts und schauen dann, wie viel wir nach oben und unten gehen müssen, um wieder auf den Funktionsgraf zu landen. In dem Fall ist es eben genau 2. Ähm, deshalb berechnet sich die Steigung hier als 2 geteilt durch 1. Also das hier gehen wir nach rechts und das hier nach oben. Okay, das ist jetzt wirklich nochmal sehr ausführlich hingeschrieben. Die Steigung M ist in dem Fall auch 2. Und dann könnte ich meine vollständige Funktionsgleichung hinschreiben. Die heißt dann 2 mal x plus 2. Also das ist die vom roten Graph. Versucht doch mal selbstständig für den schwarzen und für den grünen Funktionsgraph die Funktionsgleichung herauszufinden. Drückt kurz auf Pause, ich zeige euch gleich die Lösung. Für den schwarzen Funktionsgraf habt ihr herausgefunden, äh, wahrscheinlich den y-Achsenabschnitt. Also das ist der Funktionsgraf h. Ähm, der y-Achsenabschnitt habt ihr rausgefunden. t gleich minus 4. So, und dann musste man noch irgendwo ein Steigungszweig einzeichnen. Wo ihr das macht, spielt keine Rolle. Ich habe es mal hier oben gemacht. Und da rechnen wir also minus 1 geteilt durch 1. Und damit kommt ihr hier raus für die Steigung minus 1. Warum minus 1? Naja, wir gehen 1 nach rechts und dann gehen wir aber... 1 nach unten. Also lautet die vollständige Funktionsgleichung minus 1 mal x minus 4 oder man kann auch schreiben minus x minus 4 oder, dass wir das auch nochmal abgehakt haben, f von x ist gleich minus x minus 4. So, dann bleibt eigentlich ja nur noch der grüne Funktionsgraph. da war es ein kleines bisschen kniffliger. Also der y-Achsenabschnitt, der war noch verhältnismäßig einfach, den konnte ich einfach ablesen. Das ist die gerade G. Ähm, so ein Achsenabschnitt kann ich ablesen minus 2. So mit der Steigung war es jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Also wenn ich hier 1 nach rechts gehe, dann gehe ich halt irgendwie so ein Stückchen nach unten. Aber wie viel genau, das weiß ich nicht. So an der Stelle kann man einen kleinen Trick anwenden. Man kann sich das Steigungsdreieck nämlich beliebig einzeichnen. In dem Fall geht ihr drei Einheiten nach rechts und eine Einheit nach unten. Warum gehe ich hier genau drei Einheiten nach rechts? Naja, wenn ich das mache und dann nach unten gehe, dann komme ich halt genau auf einen Punkt raus im Koordinatensystem, den ich gut ablesen kann. Das heißt, in dem Fall das, was ich nach rechts gehe, steht unten im Bruch, also in dem Fall 3. Und da wir dann 1 nach unten gehen, muss ich hier schreiben, minus 1. Und das sind halt minus ein Drittel, oder wenn ihr das als Dezimalbruch schreiben wollt, minus 0,33333 und so weiter. Heißt, die Funktionsgleichung lautet in dem Fall, minus 0,33x. Minus 2. So, ich zeige euch jetzt gleich noch 3, 4, 5 Übungsaufgaben. Das muss man ein kleines bisschen verinnerlichen, dann geht es relativ leicht. Und genau, drückt auf Pause, wenn die Funktionsgrafen da sind. Ich wünsche euch viel Erfolg. Wir lösen das gemeinsam und fangen mal mit dem schwarzen Funktionsgraphen an. Also, der hat den Namen F, der hier links, ein kleines F. Und ähm, ich fange mal an mit dem Y-Achsenabschnitt, das ist immer das Einfachste. Der ist in dem Fall einfach bei plus 3. Und dann ähm, versuche ich die Steigung rauszufinden. Also in dem Fall würde ich jetzt von hier 1, 2, 3, 4 Schritte nach rechts gehen. Also ich schreibe mal auf. 4 nach rechts und dann geht es 1 nach unten. Also, wenn ich m berechnen möchte, die Steigung, würde ich jetzt rechnen: minus 1 teilt durch 4. Minus 1, weil wir 1 nach unten gehen. Also, da kommt dann raus: minus ein Viertel oder minus 0,25. Und die Funktionsgleichung für f, das schreibt man so, f Doppelpunkt, y ist gleich minus 0,25x plus 3. Dann haben wir hier den roten Funktionsgraph. Der heißt g. -G. Auch hier, y Achsenabschnitt kann ich bei mir genau rein, Zoom ist minus 1,5 aber ich denke, das war gut zu erkennen und die Steigung kann ich jetzt hier leicht ablesen, 1 nach rechts 1 nach oben 1 nach rechts, 1 hoch 1 rechts, 1 hoch ihr könnt es übrigens auch so ablesen, wenn ihr sagt ähm, ihr geht 2 nach rechts und 2 nach oben machen wir doch einmal mal das also wir würden jetzt rechnen 2 nach rechts, steht unten im Bruch und 2 nach oben und 2 geteilt durch 2 ergibt dann auch wieder 1. Also Funktionsgraf G. x minus 1,5. Das einmal habe ich mir gespart. Braucht man nicht hinschreiben. Okay, dann noch der blaue Funktionsgraf Also auch hier zuerst den y-Achsenabschnitt, der ist bei exakt minus 4. Und für die Steigung, hm, 1 nach rechts, 1, 2, wahrscheinlich 2,5 nach oben. Wir machen das aber mal präzise. Also wir gehen mal von hier 1, 2 nach rechts. Und dann geht es 1, 2, 3, 4, genau 5 Einheiten nach oben, dann bin ich wieder auf so einem Kästchen drauf. Und dann kann ich damit meine Steigung berechnen. 2 steht im Bruch unten, die 5 steht oben. Und 5 halbe, 5 geteilt durch zwei, ergibt 2, ergibt 2,5. Funktionsgleichung, ich schreibe mal eine andere Schreibweise, h von x. Das ist ja die, der Funktionsgraf h. Hat 5 halbe mal x. Minus 4. Ihr könntet auch 2,5 schreiben, spielt keine Rolle. Okay, dann sind wir schon beim letzten Funktionsgraphen, in dem Fall bei dem grünen Funktionsgraphen angelangt. Da könnte man jetzt noch die Frage stellen, wie heißt denn dieser Funktionsgraf? Dann könnte man sagen, das ist eine Ursprungsgerade. Die geht nämlich genau durch den Punkt 0,0. 0. Daraus kann ich auch schon ablesen dass der y-Achsenabschnitt klein t 0 ist. So, und für die Steigung m gehen wir 1 nach rechts, 2 nach unten. Also Steigung m ist minus 2. Und dann haben wir die Funktionsgleichung t. E. y ist gleich minus 2 mal x. Plus 0. So, und ihr werdet euch schon denken, die plus 0, die kann ich mir hier sparen, das brauche ich nicht hinschreiben. Addition mit 0 verändert nämlich nichts.